Unser Freikörperbild zeigt nun einen vollständig freigeschnittenen Körper, den wir einer Gleichgewichtsuntersuchung unterziehen können. Als erste Gleichgewichtsbedingung entscheiden wir uns für eine Kräftebilanz bezüglich der horizontalen x-Richtung. Wir beginnen mit der ersten Komponente in x-Richtung, hier ax. Da sie in die positive x-Richtung zeigt, wird sie mit positivem Vorzeichen aufsummiert. Als nächste Komponente in x-Richtung finden wir hier f mal Cosinus Alpha. Da diese Komponente gegen die positive x-Richtung zeigt, wird sie mit negativen Vorzeichen aufsummiert, man kann auch sagen, sie wird abgezogen. Weitere Komponenten in x-Richtung finden wir nicht und schließen deshalb unsere Gleichgewichtsbilanz ab, das heißt die Summe aus den beiden besprochenen Komponenten muss aus Gleichgewichtsgründen 0 ergeben. Als zweite Gleichgewichtsbedingung entscheiden wir uns für ein Momentengleichgewicht und wählen als Bezugspunkt den Lagerpunkt A. Wir beginnen mit der Komponente BY. Sie hat bezüglich Punkt A einen Hebelarm der Länge L und übt somit in Bezug auf A ein linksdrehendes, also positives Moment der Größe BY mal L aus. Als nächste Komponente, die einen Hebelarm bezüglich a hat, finden wir f mal Sinus Alpha. Der Hebelarm ist l halbe lang. Die Komponente übt somit in Bezug auf a ein rechtsdrehendes, also negatives Moment der Größe f mal Sinus Alpha mal l halbe aus. Weitere Momente im Bezug auf den Punkt A finden wir nicht und schließen deshalb unsere Gleichgewichtsbilanz ab. Das heißt, die Summe aus den beiden besprochenen Momenten muss aus Gleichgewichtsgründen 0 ergeben. Als dritte und letzte Gleichgewichtsbedingung wählen wir wieder ein Momentengleichgewicht, dieses Mal mit dem Lagerpunkt B als Bezugspunkt und finden...